Hallo, das Gefäß deines Lebens und ähm, von Punkt P zu Punkt A. Vielleicht hört ihr die Vögelchen ein bisschen zwitschern gerade wirklich wunderschön hier draußen auf der Terrasse. Also das Gefäß deines Lebens. Da kommen wir so auf die Welt äh, als kleine Frischlinge und ähm, haben dann sozusagen ein leeres Gefäß mitgebracht. Dieses leere Gefäß kannst du dir vorstellen eine tasse Ja, also die ist leer nicht so ganz ein bisschen ähm, bodensatz ist da unten mit drin dieser bodensatz das sind dann so karmische themen die wir mitgebracht haben oder auch so pränatale geschichten und ja ansonsten ist das gefäß so ziemlich leer das gefäß wächst mit uns und wird gefüllt in den ersten drei lebensjahren ist es so dass wir noch nicht filtern können was von außen auf uns einströmt und so nehmen wir wie so ein nasser schwamm alles auf was von außen kommt und außen das heißt ähm, wie verhalten sich die eltern wie gehen sie miteinander um wie reden sie miteinander worüber sprechen sie ja, wie ist die rolle der mutter wie ist die rolle des vaters wie ist die rolle der frau die rolle des manns die rolle des berufstätigen die rolle ähm, desjenigen der vielleicht zu hause ist ähm, wie wird über Geld gesprochen und wie wird mit Geld umgegangen, was bedeutet es, erfolgreich zu sein im Leben, Ja, deine eigene Rolle auch, was darfst du, wo, wo wirst du gefördert oder wo wirst du klein gehalten. Die Großeltern, die spielen auch meistens eine Rolle, die auch ihre eigenen Überzeugungen bringen und mitbringen und mit diesen Überzeugungen auch dieses Gefäß des Lebens füllen. Dann geht es vielleicht in den Kindergarten. Man hat mit Erziehern zu tun, die ihre eigenen Überzeugungen haben und weitergeben. Ähm, die Schule, Bücher, die du gelesen hast, äh, Filme, die du geguckt hast, all das nimmst du auf ja, bis zum dritten Lebensjahr ungefiltert. Und das sorgt dann dafür, dass dieses Gefäß nach und nach gefüllt wird und auch größer wird, sich erweitert. Und hier in diesem Gefäß, da sind dann im Unterbewusstsein all deine ganzen Überzeugungen verankert, die dann auch wiederum für deine ähm, Verhaltensmuster zuständig sind. Ja, wir haben ein Bewusstsein unten. Unterbewusstsein und das Unterbewusstsein, das sorgt dafür, dass du atmest, dass dein Herz schlägt, ähm, Routinen, die automatisch ablaufen und wie gesagt Verhaltensmuster, die aufgrund dieser Überzeugungen ähm, ausgeführt werden. Das passiert alles unbewusst. Das Unterbewusstsein kann nicht sagen, dass etwas gut ist oder nicht gut ist, sondern es speichert halt alles ab wie so ein Computer dem einfach alles drin ist was dort mal eingegeben wurde ja all das was wir hier haben all diese ganzen überzeugungen jedes buch das wir gelesen haben jeden film den wir gesehen haben das was uns von den eltern mitgegeben wurde von unserem umfeld mitgegeben wurde das was wir im außen gesehen haben was unsere überzeugung dann vielleicht noch mal wieder bestätigt hat all das hat dafür gesorgt dass wir an einem gewissen punkt sind und ja, dem Punkt, an dem du heute stehst, an dem ich heute bin, jeder hat seinen eigenen Punkt. In den meisten Fällen ist das der Punkt P. Ja, man kann Parkplatz sagen, man kann auch Panikpunkt sagen. An diesem Punkt steht man oft da und sagt, es kann doch nicht alles gewesen sein im Leben. Ähm, da ist noch dies oder das oder jenes, was ich gerne anders hätte, um Angekommen zu sein, ja, um mich angekommen zu fühlen im Leben. Hier haben wir oft noch einen Mangel, Mangel an Gesundheit, Mangel an Geld, Mangel an guten, guten Beziehungen, Mangel an was auch immer. Und, ähm, ja, fragen uns dann, was wir hätten anders machen können oder was man anders machen kann. Ja, ist ein bisschen klein gehalten, Punkt P, wollen aber zu Punkt A und das führt über den Weg der Veränderung. Ja, wir kommen nur von P zu A, indem wir Veränderungen eingehen. Da gibt es die fünf Stufen der Veränderungen. Und ähm, wie funktioniert das? Indem wir ja, etwas Neues lernen, etwas Neues in unser Gefäß reingeben und das dann auch festigen, indem wir es umsetzen. Ja, und wieder was neues lernen und umsetzen also tun lernen tun lernen tun lernen tun lernen tun und das ist dann auch der weg des wachstums ja bis wir hier oben angekommen sind und uns wirklich angekommen fühlen frei sind vom mangel an geld gesundheit struktur guten beziehungen was auch immer und genau wie gesagt das ist der weg der veränderung und es ist der Weg des Wachstums, ja, also aus dem kleinen Männchen am Punkt P, das so ein bisschen traurig ausschaut, ähm, werden wir dann zu einem großen, das sich freut, angekommen zu sein im Leben. Klar, soweit? Klar.